Hallo und herzlich willkommen auf Redes Kraft. Heute sind wir hier wieder auf dem Server Marvin.mc-bapp.net. Und heute spielen wir hier mit den Z.A.M.A.R.O.N. Bad Okay, er hat jetzt erstmal ein Geschäft erreicht. Also was für ein Geschäft? Den Fortschritt? Egal. Jedenfalls baue oh, ich mich jetzt erstmal zur Mitte rüber. Das war wohl nichts. Also... Jetzt aber, let's go! So, ich habe vor mir erst ein Goldspawner-Upgrade zu kaufen, damit wir ein bisschen mehr Gold haben und dann Chapeca, also Z.I.M.A.RON, keine Ahnung warum er so genannt hat, egal, einfach weg zu rushen. Mit einer Enderperle und so. Oh oh, jetzt warte das ja schon rüber. Jetzt äh, schnell Blöcke platzieren. <lacht> schnell die Blöcke platzieren. So. Okay. Go, go, go. Da kommt schon ein Maron. Oha, ich hab ihn gehitzt. <lacht> so. Können wir mal probieren, seinen Spawn einzubauen und um ihn dann umzubringen. Dann können wir das Bett abbauen. Ja, vielleicht kommen wir auch schon so direkt drauf. Okay, nein, da kommen wir nicht so direkt drauf. Okay, das One Einbauen hat auch nicht geklappt. <lacht> Aber Ihnen ist es glaube ich nicht aufgefallen, dass wir probiert haben, das One Einzubauen, oder? Nee, keine Ahnung. Jedenfalls hat es nicht alles abgebaut. diesmal nicht so viele sandsteine kaufen aber nur picker können wir uns mal mitnehmen so blöcke wieder in die zweite hand Und let's go oh er hat einen knockback stick ah oh, nein diesmal habe ich nicht mehr erwischt ist. Oh, hier gehen ganz schön viel bronzer her? Egal, es sind nur zwei steaks sandsteine Oh, den haben wir. als Goldäpfel dabei. Egal, erst wenn die packen packen Den Stick nehme ich vielleicht mal mit. Blöcke können wir auch reintun tun, die Z-Blöcke kann ich ja mitnehmen. ist denn da gestorben? <lacht> Vermutlich ist egal. Oder ist ein Fall damit gestorben? Oh, da kommt der schnell schnell weg. Ab in die Truhe damit. Ah! So, eingepackt. Oh, er verfolgt mich ja ganz schön. Alter! Nämlich... Oh, okay, ich hab' ihn weg. Puh, das war knapp. Das soll ich dann blocken platzieren. Wie viel Gold haben wir denn schon? 24... Oh, dann können wir schon direkt einen Spawn-Upgrade kaufen. Gut, hab ich habe schon ganz viele die Blöcke in der Hand. So. Jetzt so, er kommt jetzt wahrscheinlich auch schon wieder. Oh, da <lacht> kam er wohl. Das war ja, Das ist einfach an uns vorbeigeflogen. <lacht> da flog er mal wieder runter. Wir haben nur ein Herz damit bekommen. So das nenne ich mal Bettos. <lacht> Wir es hoffentlich nicht bemerkt. Gut, er hat uns bemerkt. Sonst hätte er jetzt kein Goldapfel gegessen. Wie soll ich denn jetzt da wegkriegen? Ich werde probieren, Spawn einzubauen. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt schnell, schnell, schnell, Mist, er hat sich da ziemlich schnell wieder rausgebaut. Oder ist wahrscheinlich noch rausgesprungen. Hab ich noch? Nein, habe ich nicht mehr. Oha, das war... Das war mal was, würde ich sagen. Okay. <laughs> nein, nein. Nein. Oh, komm schon. Wir hatten beinahe das Bett gehabt. beinahe, Oh Mann. Watch. Huh. Kann er jetzt nicht im Ernst sein. Na super, jetzt habe ich mich hier selber eingebaut. Okay, ist der Blick, ich wollte sie gerade noch rausdroppen. Aber ah, warte, er kann sie ja dann nicht platzieren. Ja, moin. Ganz kurz, go, go, ich schnell das mit abhauen. Also ein Tipp muss man ihm ja mal geben. Ah. Ach ne, super. Jetzt habe ich mich so in das Bett reingebaut, dass ich hier selber gefangen bin. Ja, erstmal aus dem Bett wieder rausbauen. Oh. In der Zwischenzeit. Oh shit, ich muss, ich muss selbst mal begehen. Suizid. Und oh da. Oh, wir haben gewonnen. Okay, ich bedanke mich bei bei dir seit einem auch und falls du diese Video schaust, danke, dass du die Aufnahme mit mir gemacht hast. Und jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao, Leute.